Aber egal, wir kaufen jetzt zuerst mal diese Hütte hier. Easy! Renovierungen in den Centro abgeschlossen. Ja genau, das wollte ich hören. Das ist ganz Centro, gehört uns. Centro zu 100%. Das heißt, wir ab... Kampagne ist 98. Ah, die Melgato. Da gehen wir doch auch kurz hin. Das müsste dieser große Platz hier in der Mitte irgendwo... Ja, verpisst euch. Alter, 5 Bahnen besonders. Meine Fresse. Okay, hier wird gar nichts renoviert. Das ist cool. So, werde ich diskutiert. Also, wir haben Rom, X, äh, Zentrum, Campania auf 100. Ich vermute mal, dazu gehört auch das Aquädukt. Weil jetzt sehe ich nichts, was ich noch machen kann. Und dann ist es Antico noch ein bisschen. Es ist nur noch Antico, die alten Teile hier unten. Und hier wahrscheinlich auch mehr noch die äh, die ganzen Den Gedenkstätten und so. Ich glaube die Läden habe ich alle fast. Müssen wir reinschauen. Irgendwo gibt es sicher eine Liste, was ich nicht gemacht habe. Na gut, also wir gehen zurück zur Story. Die ist ja... Wo war die nochmal? Ah, da. Ja, genau. Da geht's hin. Dass wir das auch mitschauen können. Also. Buchführung. Ja, hier steht doch, was wir schon haben. Schmied, Arzt, Schneider, Kunsthändler, Bank ist voll. Renovierungen habe ich noch. Ah, hier sehe ich, was ich gemacht habe. Vier Diebesgebäude, drei Söldnergebäude, zwei Kurtisanengebäude. Das waren neun Stück insgesamt. Das habe ich erledigt. Die Wahrzeichen fehlen mir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh. Das sind noch viele. <lacht> Stehen die alle da unten? Ich will kurz durchzählen, weil das ist echt viel. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Das habe ich... Ne, das ist die Bank, ich Idiot. Also, wir fangen wir von rechts an. Da ist alles gemacht. Da ist eines. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs, da hatte ich nicht genug Geld dabei. Und sieben. Ja, okay, das sind wirklich die letzten sieben, die wir noch fehlen. Cool. Boah, da ist mit Geld angekommen. Was für ein Timing. Ja, nice. Also, dann machen wir gleich weiter in der Mission trotzdem. Okay, ich kann einen Geschäftsauftrag abgeben. Das machen wir doch mal. Muss ich glaube eh mal machen, dass ich die ganzen Waffen und so kriege. Ich habe Rüstung anscheinend. Da ist irgendwas beschädigt gewesen. Ja, einfach mitnehmen. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hin muss für die Mission, die müsste hier vorne irgendwo sein, aber, ah, okay, das Gildenhaus, ja dann, schauen wir mal, was uns erwartet. in Roma. Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. La vakin mutlak belkulun munkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete mal Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Nicolò. Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blind links der Wahrheit vor. Bedenkend. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Wo andere Gut. begrenzt sind von Moral oder Gesetz. Bedenkend. Alles, Alles ist, erlaubt. ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück! Und er reitet zur Engelsburg! Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolo! Hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Und damit haben wir das nächste Kapitel beendet. Wahrscheinlich Kapitel 8. Sequenz 7. Okay, wir kommen in Kapitel 8. Jetzt kommen wir endlich mal woanders hin, vielleicht? Also nein, wir kommen schon nach Rom. Wir bleiben in Rom, so wie es aussieht. Aber mal schauen, was passiert jetzt mit Zeitsprung. Ob wir aus dem Animus rauskommen. Weil jetzt geht die Party richtig los. Wir räumen richtig gut auf gerade, aber die Großen sind immer noch da. Ja, es sieht, schon, es sieht schon cool aus, so muss ich zugeben. Aber wir müssen ein bisschen schauen, dass wir die Rohstoffe mal sammeln. Ich glaube halt wirklich, einen Teil kriege ich nur aus den mission raus. Und ich müsste halt gucken, dass ich entweder die Mission mehr mitnehme, oder ich müsste dann mal schauen, wo ich die herkriege, auf jeden Fall. Aber wir haben noch einiges zu tun, auch nach der Story dann sowieso. Okay, und da sind wir. Abschluss. Okay, die Mission ist einfach so, das ist eine neue Mission. Ja gut. Wir schauen kurz, wo ich hin muss. So, wir stehen vor dem Vatikan anscheinend. Ah ne, warte mal, das ist ja gar nicht nur Vatikan, das ist ja auch die Burg da einfach. Ich weiß, das ist richtig Edi. Ich gehe da jetzt so rein. Wir müssen ja die Alte retten. Wow, okay, okay, man, dann loslassen heißt für Ezio, dass ich losspringe. Ja, hi. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich hier direkt rein. ...ins Umfeld der Engelsburg eindringen und den Papst konfrontieren, nicht entdeckt werden. Vielleicht wäre cool. Oh was, wir gehen zu Borgia selber. Zu Rodrigo Borgia. Ja. Zu spät, zu spät. Okay. Wir haben noch nicht viel erreicht ich will nicht jetzt schon verkacken. Ich habe das Gefühl, wir können das schaffen. Aber ich will es halt nicht schaffen, wenn ich am Anfang schon so verkackt habe. Deswegen lieber ein Reset. Ist ja nicht weit. Nice. Ah, nice, der ignoriert mich jetzt einfach. Ich denke, ich kann... Gehst du bitte? Ja, danke schön. Jetzt müssen wir da rüber irgendwo. Wahrscheinlich auch wieder hoch. Ja, als ob. Okay, jetzt ist mir egal. Das ist doch dumm. Oh, da gibt's Gas. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Ich würde ihn halt so gerne vertöten. Richtig die Geheimtür. Oh nein, muss ich jetzt wieder alles rundherum. Geht's, Katastrophe. Ach, kommt her. Ist mir jetzt alles egal. Ach, warte, ist das die Geheimtür? Ich bin sehr beeindruckt. Ich glaube, die hätte ich nie gefunden. Okay, jetzt habe ich keine Assassinen mehr. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Ja, lass ihn das mal nicht hören vielleicht. Kann ungesund werden. Äh, ja, danke. Ja. Ach, ich liebe es doch einfach. Ich liebe es. Gito. Mindestens diese Ecke kriegt er zum ersten Mal hin, diesmal. Äh. Ah, so rum. Ja, das macht mehr Sinn. Kann ich da hoch jetzt? Na, ja, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Ja, ich bin mega zu schnell. Kommt doch runter. Boah, ich bin einfach so gut. Hoch oder runter? Die Map wird mir nicht viel sagen wahrscheinlich. Nö, die Map sagt mir gar nichts. Ah, okay. Ich weiß, wo ich bin. Wurfmesser, ich dachte, ich habe mehr. Voll schön hier. Showdown. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Ähm ich hoffe jetzt mal, das war kein Fehler. Wahrscheinlich wäre ich einfach unten durchgekommen. Okay. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gibst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein! Habt ihr... Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich! Es war nicht meine Entscheidung, Monteregioni anzugreifen, es war deine! Es ist höchste Zeit dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist es nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! ist ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Und will ich euren Tod. Stirbt ihr! <lacht> Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Äh, Cesare, ich bin's. Deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt. Wo ist der Apfel? Sag es! Tchü. Sag's mir! Können wir nicht ihn töten? Ich hasse ihn. Nun gut, Cesare. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Ich weiß, dass er als Arschloch dargestellt wäre, das Fassfigur, das ist logisch. Aber ich hasse ihn. Es hat funktioniert. Tue ich die weise Entscheidung, kleine Schwester. in Ich weiß, ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro, der Pavillon im Innenhof. Hab Das ist Scheiße. Aber jetzt hilft sie einem Assassinen. Hä? Und Rodrigo ist auch tot. Wir müssen die Borgia gar nicht töten. Das machen die von alleine. Ich glaube, das ist auch ziemlich die Geschichte der Familie. Das kann mal eine, eine Serie nicht Netflix Um dich kümmere ich mich. Später. Ich kann doch einfach das Fenster greifen und.. okay. Aber da kann es sich nicht festhalten, logisch. An jedem Millimeter Spalt funktioniert es noch, aber da nicht. Wie komme ich da hoch? Von da oben? Da komme ich nicht einfach so hoch. Okay, das war einfach was gedacht. Nope. Ich habe jetzt gerade so auf Instinktiv Gegner killen. Ich habe nicht nachgedacht, was meine Mission war. Rente der Bastard. Hier müsste ich doch eigentlich meine Assassinen widerrufen können. So in Theorie. Aber naja. Das ist sein Arschloch. Du keine Ahnung. Komm <lacht> come on, come on, bevor sie Steine schmeißen. Ich will nicht, dass sie anfangen Steine zu schmeißen, deswegen. Die Frage ist, ob ich mal mit Rauchbomben probieren soll. Da ist noch eine Flagge nebenbei. Oh, ich ein bisschen auf. Ja, ja, nice da ist der Schmeiß einfach Bogen Ich bin mir überlegen, ob ich ein Pferd rufen soll, ne? aber nee hier drin müsste es sein. Oder? Verlass mich! Anonym werden? What the fuck? Soll ich denn hier anonym werden? So. Oh, das war jetzt ganz schwer. Wollen wir nachher. So einfach? Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino! Euer Leben ist verwirkt! Wache! Ah, das Gift, das er gegessen hat. Kann ich auch andere Waffen nutzen oder muss ich jetzt einen Edensplitter nutzen? Yes. Yes. Ah. Ach so. Mach mal kurz. Das heißt eigentlich, basically habe ich jetzt ein Problem. Ah nein. Wie sieht das mit meiner Mission aus? Das war dumm. Also eigentlich darf ich nicht kämpfen, sondern ich muss einfach rennen. Das nennt sich Sackgasse. Aber kurz, wenn ich den nur ganz kurz mache. Nein, das kostet direkt Leben. Okay. Aber ich glaube, wir starten nochmal neu. Ich glaube, das ist machbar. Also zwar scheiße schwer, aber es ist machbar, glaube ich. Aber jetzt haben wir den Edenapfel, jetzt kann ja nicht mehr so viel kommen eigentlich. Also wir haben Rom. Ich hoffe, es sind keine, Spr keine Sprinter dabei. Schon wieder unten rechts ein Glitch. Okay, das sind schnelle Gegner dabei. Das ist absolut dumm. Absolut dumm ist das, Alter. Fick dich. Wo muss ich denn hin? Wie groß ist denn die Map plötzlich? Klar, aus all dem entkommen. Logisch. Ich mag, ich will das schaffen. Ich letzter Versuch. Ich resette nicht nochmal. Das ist so lächerlich, ganz ehrlich. Also ich muss irgendwie hochkommen, aufs Dach dann, so schnell wie möglich, dass ich da oben entkommen kann, dass sie mich nicht finden. Weil sobald die ja kommen, gibt's Sprinter und die Sprinter sind ein Problem. Also die können mir jetzt noch folgen hier. Dann renne ich da außen rum. Und sobald ich den Apfel benutze, ist ja eh Game Over für den Schaden. Ezio, was machst du, du Flachpfeife? Fuck. Ernsthaft? Rennen. Das ist mühsam. Okay, es ist unmöglich für mich. So gerade bekomme ich es absolut null hin. <lacht> wahrscheinlich mit genau, genug Mühe ist es möglich, aber ich habe keine Lust. Früher hätte ich wahrscheinlich noch reset und gedacht, so ja vielleicht schaffe ich es ja noch, <lacht> aber nee. Nee, nee. Aber dass der Apfel an deinem Leben zieht, das hatten wir früher nicht. hat der alter ihr auch noch nicht lauf lauf lauf lauf lauf lauf okay mit kurz tappen statt zu halten geht das ganz gut eigentlich Ich will mal kurz aus dem Gebiet raus. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es machbar gewesen wäre. Aber ist mir egal. Ich habe nicht viel verloren, aber ich habe verloren. Die Mission ist so äh, aufgesetzt, dass man den Apfel nicht benutzt. Von daher, naja. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch erlebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Ich glaube wir kommen ins Endgame langsam. Ich dachte da ist noch viel mehr dahinter, aber wir kommen ins Endgame. So wie es aussieht, langsam. Vor allem können wir die Mission gerade nicht ablehnen, ich muss sie annehmen. Wo bin ich jetzt? Nee, aber das ist auch ein Turm. Ich dachte, die, die Bärinsel ist da unten. Oh. War das das Versteck wieder? Ich weiß es nicht. Egal, wir machen mal die Mission weiter. Ich guck später. Ist mir jetzt zu blöde. Ah, ich habe nur den Apfel, der wird unten links nur richtig angezeigt gerade, jetzt schon. Ihr müsst sie finden. Sie sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten. Micheletto wird bald mit meinem Herkommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Äh. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Da gibt alles. Aber ich hab nur einen Scheiß oh, Was ist das für ein Zauber? Was sag ich mal, Mission ist hier? Gibt keine Seitmission. ich muss mich kurz ein bisschen heilen weil anscheinend kann ich hier selbst nicht mehr kämpfen wir sammeln kurz alle mal ein hier müssen wir wirklich alle folgen Und dann alles. Es ist halt so eine billige Kraft eigentlich. Warum können halt die Soldaten gar nichts? Warum ich kann nichts machen? Das nervt mich so. Läuft. Ja und jetzt muss ich aber ja warten. Ich finde es gerade ziemlich langweilig. Macht euch aber lieber selber fertig, bitte. Ich finde das viel cool. Dankeschön. Scheiß machst du Junge. Okay, das ist trotzdem ein Angriff, gut zu wissen. Also haben sie doch die Mechanik aus dem Ersten noch behalten, dass es Damage macht. Oder aus dem Zweiten vor allem. Das ist schon wichtig. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube wirklich, wir kommen langsam in ein Endstadium. Wir springen gerade so schnell hin und her, das ist ein bisschen komisch. Ein ich Kardinal verriet unter Stress, ich glaub, ich dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem ich Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Okay. Ich glaube ihr habt jetzt ein Echo gleich drin, sorry. War mein Fehler. Hä? Ja. So. Muss nur kurz gucken, wie laut das ist. das ist. Wichtig. Also da ist der Missionspunkt, der ist ganz woanders. Okay.